Mein Name ist Kai Suko von beamer 24 Ich möchte jetzt heute hier einen sehr hochwertigen Deckenhalter vorstellen, den Chief KeyTech. Den gibt es sowohl in Schwarz als auch in Weiß. Man hat hier am Halter direkt schon einen kleinen Kabelkanal mit einer Öffnung, in die man das Kabel direkt reindrücken kann. Und ich habe hier unten einen Schnellwechsler mit einem Schloss. Der Schlüssel, der ist jetzt hier mit eingefügt und angebracht. Das kann man natürlich alles, das ist eine Transportsicherung auch gleichzeitig. Das kann ich wegnehmen und rausnehmen. Und wenn ich jetzt den Hebel öffne, dann kann man den hier so seitlich rausnehmen. Ja, den Beamer, wie befestigt man den? Hier ist es ja auch so, dass, man, dass der Beamer auch hier ein bisschen mehr wiegen darf. Also es gibt ganz viele Halter, die da nicht so stabil sind. Aber bei dem Kitech, also der ist wirklich so stabil und robust. Ich zeige das jetzt hier auch mal von der Deckenbefestigung her. Das heißt also man kann auch hier zum Beispiel mal, da muss das Loch nicht hundertprozentig Millimeter genau gebohrt sein, weil man hat in der Decke immer mal ein bisschen Stahl oder so dass man da ein bisschen abdriftet, dass es hier nicht so wild, dann kann man das im Prinzip auch verschieben und hat da ein bisschen Spiel drin. Dann ist er auch, äh, sieht man hier, TÜV-zertifiziert. Und äh, ich kann auch hier eine gewisse Schräge ausgleichen. Und jetzt zeige ich mal, ich den jetzt mal hier hin, es gibt hier im Lieferumfang auch gewisse Rosetten, und um das dann hinterher wenn es zum Beispiel eine abgehängte Decke ist, äh, schöner aussehen zu lassen. Und, äh, ja, und das sind die mitgelieferten Arme, also vier Stück äh, genau sind im Lieferumfang dabei. Und ich habe hier Universalbohrungen, das heißt ich kann jetzt mir irgendeine Bohrung nehmen, festschrauben, verstellen und habe hier eine Hülse, die ist auch nochmal hier verstellbar, das heißt hier kann ich auch noch mal ein paar Millimeter ausgleichen, kann diese Hülse direkt auf den Projektor schrauben und dann, wenn das Ganze hier befestigt ist, kann ich dann von unten einfach hier den, den, äh, diese Befestigung, so rum so falsch rum, einfach einklicken lassen. Schon, und schon ist das fixiert und fest. Also das ist eine sagenhaft durchdachte äh, äh, Deckenhalterung, ein tolles System und auch sehr stabil. Wird äh, auch im Businessbereich sehr gerne verwendet und äh, es gibt hier auch verschiedene Längen. Wie gesagt, das so muss man dann mal bei uns auf der äh, Beamer-Seite mal nachschauen, was gibt es denn da noch für Alternativen und Längen, äh, wobei natürlich umso länger der Deckenhalter wird, desto äh, labiler wird das Ganze. Das heißt, äh, man muss darauf achten, dass das Ganze auch dann noch stabil ist. Ja, und hier habe ich auch noch zwei Ste äh, Stellschrauben, wo ich das Ganze noch ausziehen kann und kann das, äh, diesen Halter noch auslenken. Und hier nochmal äh, weise ich nochmal auf, auf, äh, auf das Schloss hin, äh, dass ich mit einem Schlüssel hier abschließen kann, damit man das Ganze hier nicht mehr öffnen kann und auch nicht mehr praktisch entfangen kann, diese ganze Adaption. Ja, und hier im Lieferumfang noch weiter mit dabei, hier gewisse Hülsen äh, für verschiedene Fabrikate und Typen und auch Situationen. Ich habe hier verschiedene, äh, ich habe hier M3, M5, habe hier wahrscheinlich auch stärkere, das kann es jetzt hier nicht genau erkennen, ich gehe mal davon aus M6 und habe meine Imbusschlüssel standardmäßig dabei. Das heißt, alles was man braucht, das sind jetzt noch vier Dübel und das ist jetzt eine Bohrmaschine und ein Steinbohrer, Schlagbohrer und kann das Ganze dann an der Betondecke installieren. Ja, bei weiteren Fragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung, auch online. Und äh, entweder per E-Mail oder rufen äh, Sie uns gerne an und wir würden Sie dann auch noch weiter beraten.